Und das ist ja ein Projekt, was ich letztes Jahr gemeinsam mit Cecilia Poletto eingeworben habe und wir haben eine Hilfskraftstelle, eine Hiwi mit dazu finanziert bekommen aus den Geldern. Lea Hermann, die ist jetzt nicht da, die ist ja auch nicht mehr unter Vertrag, aber die hat ganz eifrig da gearbeitet und gemacht. Und zum Hintergrund, ganz kurz, der stört mich hier irgendwie. Und irgendwo gab es auch nochmal eine richtige Vollbildanzeige, glaube ich. Eine bin ich. Ja, da. Da. So, Wo ist hier das Menü versteckt? <lacht> <lacht> ja, deswegen bin ich mit Adobe immer zugange, weil ich mich bei diesen Dingern nicht so wirklich zurecht finde. Ja, ja, ja, so haben trotzdem irgendwo eine Vollbildanzeige, die ich gerne hätte, aber die hier nicht da ist, ist egal. So, wir kriegen es auch so hin. Also zum Hintergrund ganz kurz, es geht bei uns um Linguistik, um formale Linguistik auch, und die basiert letztendlich auf den Kenntnissen aus den Konzepten, der, was man aus Schulgrammatik eigentlich kennt, deskriptive Grammatik, also da kommen so Sachen wie, äh, was ist ein Nomen, was ist ein Adverb, und eben auch verschiedene Satzfunktionen wie Subjekt, Prädikat, Objekt, oder eben auch Hauptsätze, Nebensätze, welche Arten von Nebensätzen, welche Arten von Hauptsätzen gibt es. Und unsere Studierenden bringen da aus der Schule extrem heterogene Vorkenntnisse mit. Zumindest haben wir episodisch immer den Eindruck, dass das sehr unterschiedlich ist. Wie es sich letztendlich genau verteilt, fangen wir jetzt an, im Detail zu sehen. Unser Ziel war jedenfalls für die Studierenden, die da wirklich Defizite haben, aus welchen Gründen auch immer, eine Handreichung im Grunde zu konzipieren, mit denen sie solche Lücken selbstständig nacharbeiten können, damit sie dann in den Linguistikkursen nicht völlig auf dem Schlauch stehen, wenn das dann eben gefragt ist. Und das ist ein betreutes Selbstlernangebot, im Wesentlichen kann man das selbstständig machen, aber es gibt auch eine Möglichkeit, wenn der Bedarf da ist, eben dann tatsächlich auch zu interagieren mit Betreuern dieser Geschichte. Und das ist bei uns jetzt ab diesem Wintersemester als verpflichtender Bestandteil im sprachwissenschaftlichen Propeteutikum. Also überwiegend erstes Semester, die Leute, die dann auch wirklich mit der allerersten Einführung in die Linguistik dann bei uns anfangen. Und es ist aber prinzipiell zugänglich für alle anderen Interessierten, also in erster Linie aus den Fachbereichen 9 und 10, alle, die dann mit Sprachen zu tun haben, aber auch darüber hinaus. Und wir haben im letzten Jahr, da waren wir auch schon hier, Lea und ich, und haben das Konzept vorgestellt und hatten da auch schon eine kleine Vorerhebung im Propädeutikum des letzten Wintersemesters gemacht, um mal zu gucken, einen Überblick zu bekommen, was sind wirklich die kritischen Punkte und was sind die Sachen, die ganz gut laufen. Und jetzt kommen natürlich über die laufenden Testergebnisse im Propedeutikum natürlich dann auch die präziseren Rückmeldungen. Da zeige ich Ihnen gleich noch einen kleinen Eindruck. Umgesetzt ist das Ganze, ähm, es gibt einen Test, mit dem man seine Grammatikkenntnisse überprüft, der ist ein onyx konzipiert worden. Dann haben wir eben diese Selbstlernelemente, elemente das ist mit Lernbar umgesetzt. Das Ganze ist in eine Lernumgebung in OLAT integriert worden und wir haben aus OLAT dann den Foren-Kursbaustein auch mit dabei, um diese Betreuungsmöglichkeit zu haben. Für den Test... Die ursprüngliche Idee war eigentlich, wir wollen unsere Studienanfänger diesen Grammatiktest machen lassen und den müssen sie dann auch bestehen, aber sie dürfen so oft probieren, wie sie wollen, bis sie ihn dann wieder bestehen. Und wir haben jetzt keine Vorher-Nachher-Version sozusagen gemacht, sondern tatsächlich nur einen großen Test. Und damit man aber keine Reihenfolge oder Wiederholungseffekte hat, also damit man sowieso grundsätzlich den Test nicht dadurch besteht, dass man das Testdesign selbst versteht, haben wir jetzt letztendlich einen ganz großen Aufgabenpool auf die jeweiligen Teilbereiche dann auch immer aufgeteilt und pro Teilbereich werden dann eine bestimmte Anzahl von zufälligen Aufgaben ausgewählt, in der Zufallsreihenfolge dann eben auch angegeben. Und das ist alles immer eingebettet in Beispielsätze, auch die Wortartenbestimmung. Das heißt, wenn wir so einen Satz haben wie Titia ist eine gute Linguistin, dann haben Sie mindestens acht Chancen, diesen Satz, während Sie diesen Test machen, anzutreffen, nämlich fünfmal im Bereich Wortartenbestimmung, sogar auch noch ein bisschen mehr, weil das in beide Richtungen funktioniert, mindestens zweimal im Bereich Satzgliederbestimmung und dann eben auch einmal noch als ein Beispiel, wo Sie sagen müssen, das ist ein Aussagesatz. Das heißt, Sie können nicht sich merken, wenn Sie den Durchlauf einmal gemacht hatten und hatten den Satz, ach, der Satz mit Chichi, ja, das ist da, wo Subjekt gefragt ist, sondern er taucht unter unterschiedlichen Aspekten immer wieder auf und Sie müssen also jedes Mal wieder nachdenken im Grunde, was das jetzt genau ist. Ähm, man kriegt, äh, beziehungsweise ich betreue im Moment die ganze Sache, ich kann die Testergebnisse selbst natürlich dann einsehen über das Bewertungswerkzeug in OLAT, was dann ja die Information aus Onyx übermittelt bekommt, wenn es dann hoffentlich gut klappt, da hakt es dann manchmal auch, und als Teilnehmer, der diesen Test selbst durchläuft, bekommt man an zwei Stellen auch Möglichkeiten, sich Feedback zu holen. Einmal immer, wenn man eine so eine Sektion abgearbeitet hat, kann man unten auf Antworten speichern klicken und bekommt dann grüne Häkchen für alles Richtige und eine Korrektur und ein rotes Kreuzchen, wenn man was falsch beantwortet hat. Und man kann sich jederzeit nach Ablauf des Tests auch immer nochmal ein detailliertes Ergebnis anzeigen lassen für den letzten Testdurchlauf, den man gemacht hat. Das sieht in etwa so aus, wie Sie das da auf der rechten Seite sehen. Erstmal mit einer Zusammenfassung und wenn man dann unten weiter durchscrollt, dann kann man auch nochmal jede einzelne Frage, die man selbst hat bearbeiten müssen, inklusive der eigenen Antwort sich durchgucken und dann auch nochmal abgleichen, wie es dann aussah. Als kleiner Eindruck, wie es dann aus der testausübenden Situation aussieht. Das ist, wenn man dann eben auch schon angeklickt hat, Antworten speichern, man dann eben die Häkchen hat und dann möglicherweise auch eine kleine Korrektur, wo nötig. Es gibt in Onyx netterweise auch eine Möglichkeit, eine gewisse Fehlertoleranz für die Antworten einzustellen, dass zum Beispiel generell Groß-Kleinschreibung ignoriert wird, dass man sich an bestimmten Rahmen auch mal vertippen darf, dass man auch alternative Antworten angeben kann, weil es durchaus Fälle gibt, wo jetzt nicht nur eine einzige Lösung korrekt ist, sondern wo man auch verschiedene Termini für dieselbe Sache zum Beispiel hat, die dann natürlich auch alle gleichermaßen korrekt sind. Und wir haben auch versucht, die Aufgabentypen ein kleines bisschen unterschiedlich mal zu gestalten, dass es also nicht immer nur ist, ich muss jetzt hier die Wortartenbestimmung, die Satzgliederbestimmung oder mein Satztyp da den Namen vereintragen, sondern dass es auch mal sowas gibt wie, was ist denn jetzt das Subjekt in diesem Satz oder bitte mal markieren, welche Satzglieder oder welche Flexionseigenschaften hier eigentlich sich in diesem Beispielpart zum Beispiel ändern, damit es nicht zu langweilig wird. Ähm Inzwischen haben wir über 100 Durchläufe aus dem Probedeutikum, da haben wir 225 Teilnehmer auch knapp und sie müssen es jetzt im Laufe der Vorlesungszeit alle auch irgendwie hinter sich bringen. Die meisten schlagen sich da eigentlich sehr gut, sie müssen 75 Prozent richtig beantworten, damit sie den Test bestanden haben. Die meisten kriegen das auch mit relativ wenig Probleme hin. Es gibt aber eben doch immer so etwa ein Fünftel, der aus welchen Gründen auch immer hier so ein bisschen rausfällt und Schwierigkeiten hat. Und für die ist eigentlich dieses Angebot dann auch gedacht. Die wollen wir versuchen mitzunehmen. Wenn es dann trotzdem nicht klappt, dann haben wir es wenigstens versucht, aber den einen oder anderen kriegt man dann vielleicht doch noch mit. Ein kleiner Eindruck, das ist letztendlich das, was ich dann daraus ablesen kann. Wir meckern insgesamt auf relativ hohem Niveau, weil die Trefferquote so um die 80 Prozent liegt. Aber bei der Wortartenbestimmung sieht man zum Beispiel sehr deutlich, wo Schwierigkeiten sind und was gut läuft. Und gerade Copula-Verben sind nicht unsere allerliebsten Freunde. Und das ist dann eine schöne Rückmeldung, weil wir dann im Propedeutikum an entsprechender Stelle auch wirklich das ein bisschen stärker in den Fokus rücken können und gleich mit ansprechen können. Also wenn wir Einführung machen in den syntaktischen Teil und dann anfangen mal, einen Satz ein bisschen auseinanderzunehmen und Wortarten bestimmen, dass wir dann expliziten einen Beispielsatz nehmen, wo dann auch eine Corolla-Konstruktion drin vorkommt, zum Beispiel. Ganz simpel eigentlich. So, Satzglieder bestimmen, was ist Subjekt, was ist Objekt, was ist Prädikat, was ist irgendeine adverbiale Bestimmung, das geht insgesamt relativ homogen, da sind die Unterschiede nicht so drastisch. Bei Satztypenbestimmung: welche verschiedenen Arten von Hauptsätzen gibt es, Deklarativ, Interrogativ, Desiderativ und was es da alles gibt, das geht noch relativ gut. Unterschied zwischen Haupt- und Nebensatz und verschiedenen Nebensatztypen, da verlässt es dann relativ viele doch schon wieder und da gibt es doch bedeutende Unsicherheiten. Und das deckt sich mit unseren Anekdotischen, dass dann auch jemand mal volle Kante durch eine Abschlussklausur durchrasselt, weil er oder sie ausgerechnet zu Nebensatztypen schreiben wollte und nicht hinbekommt, wenigstens zu schreiben, äh, bei Nebensätzen gibt es im Wesentlichen drei Typen, Komplementsatz, Adverbialsatz, Relativsatz und die unterscheidet man da und da durch. Eigentlich ist es Basiswissen, aber es sind uns Leute eben schon durchgefallen, tatsächlich am Ende des Studiums, weil es genau da haperte. Jetzt haben Sie keine Ausrede mehr, wer sich da unsicher ist, weiß, wo es nachschlagen kann. Das zum Test, ganz kurz, dann gibt es ja eben den, die eigentlichen Bausteine als Wer also feststellt, ich habe irgendwo irgendwelche Lücken, der kann sich dann eben auch in das angucken. Im Wesentlichen sind es drei Elemente, die wir haben. Sie sehen weiter oben, wir haben ein paar kleine erklärende Videos, die sind wirklich kurz, die sind jeweils fünf Minuten plus minus ein bisschen, wo wir dann spezifische Teilaspekte dann nochmal relativ nüchtern gestaltet darstellen. Es gibt dann Sprachmaterial, an dem wir bestimmte Sachen erklären, demonstrieren. Wir markieren dann Sachen farblich unterschiedlich, um die Strukturen so ein bisschen zu zeigen. Lea und ich haben das dann dialogisch erklärend so ein bisschen reingesprochen, dass es auch ein bisschen aufgelockert ist. Die kann man sich dann angucken. Es gibt dann die ausführlicheren schriftlichen Erklärungen und da haben wir uns gefreut über die Glossarfunktion, also alles, was Fachterminus ist oder wo wir das Gefühl hatten, das ist eigentlich ganz so geläufig hat einen Glossareintrag bekommen, das kann man dann anklicken und dann kriegt man dieses Pop-up-Fensterchen und kann das nochmal angucken. Und es gibt an bestimmten Punkten eben auch ein paar kleine Übungen und Quizzes, wo wir dann teilweise es auch schon geschafft haben, wirklich die schwierigen Punkte zu fokussieren. Das ist das hier im Wesentlichen, den Kurs macht man dann eben nach belieben hin und her und man muss ihn nicht von vorne bis hinten durcharbeiten, sondern man kann verschiedene Kapitel, Unterbereiche eben dann auch gezielt ansteuern und das ist auch Sinn. Es ist weniger ein klassischer Kurs, sondern eigentlich eher ein etwas multimedial aufgepepptes Nachschlagewerk letztendlich für Studienanfänger. Ähm, zur Nutzung kann ich schon ein bisschen was sagen. Im Propideutikum haben wir einfach mehr Teilnehmer und man sieht so, wie es dann technisch mit den Knoten auch gelöst war und das Ding dann auch wirklich nutzbar war. Und waren sie so auch alle ganz neugierig und haben sich das angeguckt. Und bei dem selbstständigen Kurs sozusagen, da gibt es aber auch Leute, die jetzt auch immer wieder neu dazukommen. Inzwischen sind es schon 28, die sich da angemeldet haben und da ein bisschen mit rumspielen und stöbern. Also es wird durchaus frequentiert. Und wir hatten auch gerade in dieser Lernbauumbruchphase mit einigen Sachen zu kämpfen und die Kollegen von Studium Digitale Wissen, dass wir seit dem Sommer eine sehr intensive Brieffreundschaft entwickelt haben aus diversen Gründen. Die führe ich jetzt dann mit den entsprechenden Kollegen, die OLAT und ONIX betreuen, dann entsprechend weiter. Also in der Endfassungserstellung war die vorherige ältere Version von Lernbar dann schließlich in einer kompletten Verweigerungshaltung, dass gar nichts mehr ging mit 4.0 und 4.1 habe ich Crash-Recorder aufgestellt, die ich noch nie erlebt habe. Dreimal speichern, beim vierten Mal hängt er und die letzten drei Bearbeitungsschritte waren dann auch gleich wieder mit. Auf einer Folie weiß ich nicht, wie oft ich den Glossar-Link für Objekt eingestellt habe und er war jedes Mal wieder weg und jedes Mal wieder rein und jedes Mal wieder weg. Ich habe irgendwie gefühlt drei Stunden nur damit verbracht, diesen Glossar-Link einzubauen. Mit Version 4.2 wird alles besser und machbar und auch halbwegs stabil. Es ist langsam. Es dauert sehr lange, bis es lädt und das liegt nicht nur an meiner alten Möhre, die ich als Computer habe. 4.3 wäre dann für vielleicht Sommersemester, wenn wir dann nochmal den Kurs hier und da ein bisschen aufhübschen und mal gucken. Und dann gibt es ja auch wieder ein bisschen mehr Testmöglichkeiten. Wo es ebenfalls immer wieder heftigst hakt, ist die Kooperation, die Kommunikation zwischen Onyx und OLAT. Also die häufigste Fehlermeldung, die ich in den letzten zwei Monaten hatte, ist diese. Der Onyx-Reporter reagiert nicht. Manchmal reagiert auch OLAT selbst nicht mehr. Und die letzte nette Sache, die wir gestern hatten, die jetzt heute auch zum Glück wieder gelöst wurde, war, dass dann Leute den Onyx-Test gemacht haben und bestanden haben, aber das Ergebnis nicht an OLAT weitergegeben wurde, nicht gespeichert wurde. Und das ist mega frustrierend natürlich für die armen Studis. Ja. Dann weiß ich. Oh. Genau. Immer gut zu wissen. Aber letztendlich für, für die Studierenden aus der Sicht ist einfach: Sie müssen es machen, sie wollen es machen und geht nicht. Und dann kommen natürlich die aufgeregten, ich habe die doch bestanden? Was soll ich machen? Nein, müssen Sie nochmal. Gut. Das nur dazu ganz kurz unsere Wünsche und unser Ausblick. Ähm, wie gesagt, diese technische Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Bereichen, da ist glaube ich durchaus noch ein bisschen Luft nach oben, aber das spielt sich hoffentlich auch gut ein. Was wir auf der Wunschliste ursprünglich auch noch hatten, da hatten wir mit Markus ja auch uns mal kurz geschlossen anfangs, dass man seine Testergebnisse für den Baustein-Test selbst eben auch tatsächlich mal irgendwo ausdruckbar oder als PDF oder in irgendwelcher Form hat. Soweit ich sehe, ist das bisher da noch nicht vorgesehen. Vielleicht finde ich da noch ein Hintertürchen. Was natürlich ganz cool wäre, wäre, dass man den Test macht und mit dem Ergebnis gleich links bekommt auf die entsprechenden Module, wo der Text ergeben hat, hier sind Schwierigkeiten. Das funktioniert so auch noch nicht. Vielleicht kriegt man das irgendwann auch nochmal mit einer schlauen Idee hin. Ähm, ursprünglich hatte ich ja irgendwo gedacht, das wäre ja cool oder das Problem wäre vielleicht gelöst, wenn man eben die ganze Testerei sofort schon in Lernbar macht. Und dann habe ich mir eben angeguckt, auch in den älteren Versionen, welche Funktionen haben wir bei den Tests, Einstellungen, Konfigurierungen eigentlich, in Lernbar und habe festgestellt, das ist nett für ein Quiz, aber das ist nicht ausreichend für das, was wir dann für einen ernsthaften Test wirklich machen wollen. Also dieses Außenfragepool, willkürlich Fragen auswählen, reinfolgen, willkürlich anzeigen und so weiter, dass man eben diese ganzen typischen testbedingten Effekte irgendwie ein bisschen umschiffen kann. Gut. Ist was, wo man darüber nachdenken kann, wie man das irgendwie gelöst bekommt. Das wären unsere Wunschlisten von der Seite. Für uns wünschen wir uns natürlich, dass dann dieses Angebot nachhaltige Effekte zeigt, dass uns niemand mehr in einer Abschlussarbeit durchrasselt, weil es einen solchen Punkt im Hab hat, sondern unsere Studis von Studiumbeginn im Grunde da auch fitter sind. Und was eben noch ein netter Ausblick wäre, und da kam einfach diese schöne Idee jetzt vorhin natürlich auch noch mit der Campus Rally. Das war auch eine Anregung von Markus, vielleicht für die Romanistik auch mal so ein Online-Self-Assessment. Genau. schön, wenn man dann die Leute aus einem starken Staat auch kennt und sowieso aus anderen Gründen austauscht und dann auf Ideen kommt. Aber das wäre sowieso vielleicht auch nochmal so ein langfristiger Plan, so einen OSA einzurichten und da wäre dann natürlich explizit prominenten Hinweis auf diese Bausteine auch dran und da könnte man diverse andere nette Sachen natürlich auch noch mit einbauen, nochmal als Zusatzangebot spätestens für die Orientierungsphase auch, dass unsere anfangenden Studierenden da insgesamt einfach auch ein bisschen besser vorbereitet und ein bisschen informiert sind und vielleicht sogar bei der Studienwahl schon ein bisschen genauer wissen, was da eigentlich auf sie zukommt, zumindest in unserem Bereich. Es gibt ja auch noch Literaturwissenschaft und Fachdidaktik. Und da kommen dann nochmal wieder ganz andere Anforderungen auf die Leute zu. Aber das müssen die Kollegen dann lösen. Das war das, was ich dazu jetzt berichten kann, was Sie an Rückfragen haben. Gerne. Dann sage ich schon mal vielen Dank.